Du musst in deinem Leben klar erkennen, wie viel von deinem Leben von außen um dich herum geschieht und wie viel davon nur deine psychologische Struktur ist. Dies ist etwas Unterschiedliches, zwischen dem du eine Linie ziehen musst. Was ist Im Moment sitzen wir hier. Was geschieht hier? Was tue ich in mir selbst? Diese Unterscheidungslinie, wenn du sie erstellst, was geschieht in meinem Geist, was geschieht um mich herum? Zwei verschiedene Dinge. Das sind zwei verschiedene Dinge, nicht wahr? Was auch immer hier geschieht, du kannst reagieren und denken, dass diese beiden Dinge dasselbe sind. In diesem Moment nennt dich jemand einen Dummkopf. Ich werde das tun. Was jetzt in dir geschieht, ist deins. Das Wort Dummkopf ist meins. Aber was in dir geschieht, ist deins, nicht wahr? Ja oder nein? Denn das Wort Dummkopf ist auf keine Art verletzend, es ist keine Gewehrkugel. Nur aufgrund der Art und Weise, wie du antwortest oder reagierst, geschehen Dinge. Diese Unterscheidung musst du in deinem Leben aufstellen. Was ist meins? Was mache ich? Was macht die Welt mit mir? Wenn du das mal betrachtest, macht die Welt kaum etwas mit dir. Sie interessiert sich die meiste Zeit nicht einmal für dich. Die meisten Dinge sind dein eigener Kram, und du denkst, dass dir die Welt das alles antut. Ja oder nein? Wenn du diese Unterscheidung aufstellst, was ist mein, mein Beitrag zu diesem ganzen Unsinn, der ich bin, und was ist der Beitrag der Welt, wirst du sehen, die Welt tut herzlich wenig, glaub mir, sehr wenig. Der Rest ist alles deins. Nun, wenn du für das, was deins ist, Verantwortung übernimmst, sind 98% deines Lebens transformiert. Die 2% überlasse mir, ich werde mich für dich um sie kümmern. Ja. Es ist sehr einfach, aber diese Unterscheidung ist nicht gezogen worden. Die Menschen sind innen und außen. Für jedes kleine Ding, das geschieht, geschehen Millionen Dinge innerlich, nicht wahr? Die ganze chemische Suppe eines Körpers antwortet auf jede Kleinigkeit. Jeder Gedanke, jede Vorstellung, jede Emotion, jede Schwingung, die du erschaffst, er antwortet. Ob du nun eine wunderbare Suppe oder eine lausige Suppe hast, hängt davon ab, wie viel Aufmerksamkeit du der Zubereitung der Suppe schenkst, nicht wahr? Wenn du weißt, dass das dein Werk ist, wirst du dein Werk so gestalten, wie du es möchtest. Wenn du nicht anerkennst, das ist mein Werk, geschieht es wild und zufällig.